Mit dem Huina Gabelstapler, den ich von meinem Sponsor Gearbest erhalten habe, hält ein weiterer ferngesteuerter Roboter Einzug in mein Robospatium. Neben dem Fahrzeug habe ich einen Raspberry Pi, Servos und weitere Komponenten erhalten, um das Modellfahrzeug in einen Rover verwandeln zu können. Die USB-Kamera, welche die Live-Bilder zu eurem Browser überträgt, wurde mir von der Firma ELP zur Verfügung gestellt. Werfen wir zunächst einen Blick auf das unveränderte Fahrzeug so wie es aus dem Karton kommt. In dem Paket enthalten ist der Gabelstapler plus Fernsteuerung, ein USB-Ladegerät, drei Paletten aus Kunststoff sowie die Gabeln und ein Kranaufsatz aus Metall. Der Gabelstapler ist etwa 50x17x30cm groß, besitzt einen schwarzen Metallrahmen mit einer orangefarbenen Karosserie aus Kunststoff und Gummireifen. Die Verarbeitung wirkt sehr vertrauenerweckend, es sind keine scharfen Ecken und Kanten auszumachen und die Mechanik ist sehr stabil. Die beiden Gabeln werden in die Hebemechanik eingeschoben und können wie bei den großen Staplern in ihren Schienen hin und her geschoben werden. Der Kranaufsatz wird in der Mitte der Hebemechanik eingehängt. Die Fernsteuerung benötigt zum Betrieb vier Batterien oder Akkus der Größe AA, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Der Fahrzeugakku besteht aus sechs nickel zellen mit einer Nennspannung von 7.2V und einer Kapazität von 400mAh, der im Fahrzeugboden untergebracht ist. Gesichert wird die Klappe der Akkubox mit einer kleinen Schraube. Nach dem Einschalten von Fernsteuerung und Stapler kann's losgehen. Per Fernsteuerung kann der Stapler vorwärts... ...und rückwärts gefahren werden, wie zu sehen werden nur die Vorderräder angetrieben. Die Motorsteuerung ist nicht proportional, sondern kennt nur an oder aus. Gelenkt wird über die beiden Hinterräder nach links... ...oder rechts. Auch hier gilt, dass nicht proportional gelenkt wird, sondern nur geradeaus oder voll nach links bzw. rechts gelenkt werden kann. Wie zu hören, schaltet sich der Motor für die Lenkung auch bei Erreichen des Endausschlags nicht ab. Ferner ist dieser Motor extrem laut. Über zwei Knöpfe an der Fernbedienung kann die Gabel runter... ...oder hochgefahren werden. Auf Maximalhöhe schaltet sich auch dieser Motor nicht ab, zu hören ist dass hier wohl die Zähne des Getriebes überspringen. Gleiches gilt für die Endposition unten, auch hier spricht irgendwann das Getriebe lautstark an. Über die Fernsteuerung kann noch ein Lautsprecher aktiviert werden, der Geräusche eines echten Gabelstaplers mehr oder weniger gelungen nachahmt. Klingt erstens sehr blechern, zweitens sind die Elektromotoren des Staplers sowieso recht laut und zuletzt geht einem das zusätzliche Geräusch schnell auf die Nerven. Kleine Lichter fungieren als Blinker und Fahrlicht. Mit den beiliegenden drei Paletten aus Kunststoff und dem Kranaufsatz wird man mit dem Modellauto schnell zum professionellen Gabelstaplerfahrer. Es macht sehr viel Spaß auf dem Palettenmaterial hin und her zu fahren. Da die Steuerung nicht proportional ist, wird beim Aufnehmen einer Palette viel Gefühl beim Steuern des Gabelstaplers verlangt. Es handelt sich bei dem Huina Gabelstapler um ein ferngesteuertes Fahrzeug mit großem Lerneffekt und Spaßfaktor. Der Gabelstapler kann recht hohe Lasten heben, hier sind es immerhin mehr als 1.5kg. Wird dem Stapler zu viel abverlangt, so verschafft sich auch hier die Mechanik auf unangenehme Art Gehör. Erfahrene Staplerfahrer wissen um die Kippgefahr bei zu hohen Lasten. bei euren Fahrten also lieber unter einem Kilogramm Anlass. Der Fahrspaß hält mit einer Akkuladung für etwa 20 Minuten an. Geladen wird der Akku über das mitgelieferte USB-Kabel, über das dieser nach nicht ganz drei Stunden wieder mit elektrischer Energie vollgepumpt ist. Um den Spaßfaktor mit dem Gabelstapler auf euch zu übertragen, erfolgt nun der Umbau zum per Browser steuerbaren Roboterfahrzeug, wozu ich als erstes einen Blick auf das Innenleben werfe. Zunächst habe ich einen genaueren Blick auf den Getriebemotor des Hebemechanismus geworfen. Die Zahnräder des Getriebes springen bei zu hoher Last über, hier werde ich Endschalter einbauen, um einer Beschädigung vorzubeugen. Die Lenkung schaltet ebenfalls beim Erreichen des Endausschlags nicht ab, hier sorgt aber eine Fliehkraftkupplung dafür, dass der Motor nicht blockiert wird. Die Elektronik befindet sich auf einer kleinen Platine... ...die beidseitig mit Bauteilen bestückt ist. Die H-Brücken werde ich über den Raspberry Pi ansteuern. Ist kein Datenblatt zu finden, muss das Pin-Layout durch Messen und Raten gefunden werden. Dazu den Gabelstapler zunächst ausschalten. Die Pins der Ausgänge zu den Motoren können nun mit einem Multimeter in der Einstellung für Durchgangsprüfung gefunden werden. Zu hören ist, dass der Motor der Gabel mit den Pins 5 und 8 des kleinen Chips verbunden ist. Da die Motoranschlüsse des Fahrmotors sehr versteckt liegen, messe ich hier an der Buchse auf der Platine. Die Pins 9, 12, 13 und 16 des großen Chips, bei dem es sich offensichtlich um eine doppelte H-Brücke handelt, sind mit dem Fahrmotor verbunden. Wir wissen nun, welcher Chip welchen Motor ansteuert. Jetzt den Gabelstapler einschalten... ...und das Multimeter auf Spannungsprüfung stellen, wobei das schwarze Kabel mit dem Minuspol auf der Platine verbunden werden muss, der mit B-gekennzeichnet ist. Die Batteriespannung liegt an den Pins 8 und 4 des großen Chips... ...und an Pin 4 des kleinen Chips an. Die Eingänge können identifiziert werden, indem der entsprechende Motor per Fernsteuerung aktiviert wird. Ist der Motor ausgeschaltet, so liegt keine Spannung an. In Vorwärtsrichtung liegt nur an dem einen Eingangspin eine Spannung an... ...bei Rückwärtsfahrt entsprechend nur an dem anderen Eingangspin der H-Brücke. Somit handelt es sich bei Pin Nummer 2, 3, 6 und 7 um die Eingänge des großen Chips... ...und um Pin 2 und 3 an dem kleinen Chip. Der Chip für die Lenkung befindet sich auf der Unterseite und die Pinbelegung kann auf die gleiche Art herausgefunden werden. Sind die Eingänge der H-Brücken identifiziert, so muss der Mikrocontroller der Fernsteuerung von der Platine entfernt werden, da dieser ansonsten gegen den Raspberry Pi arbeitet. Ich habe einen Dremel verwendet, um die Pins abzuschleifen. Nach dem Entfernen unbedingt kontrollieren, ob dabei keine Kurzschlüsse auf der Platine verursacht wurden. An die Eingänge der H-Brücken werden nun Kabel gelötet, um diese mit dem Raspberry Pi zu verbinden. Besonders bei dem kleinen Chip auf der Unterseite besteht die Gefahr, dass man beim Löten einen Kurzschluss verursacht. Das muss mit einem Multimeter in der Einstellung als Durchgangsprüfer getestet werden. Etwas Heißkleber verhindert, dass die Lötstellen wieder abgerissen werden. Auf der Oberseite geht alles deutlich leichter, da diese Chips größer sind. Unter dem Schrumpfschlauch der Kabel befinden sich 1Kiloohm-Widerstände, die euren Raspberry Pi und die Platine schützen, sollte beim Löten doch etwas schiefgegangen sein. Der Halter für den Raspberry Pi und einige weitere Teile entstammen einem 3D-Drucker. Selbst mit 5V Versorgungsspannung laufen alle Motoren zufriedenstellend und weniger ist mehr. Erstens laufen die Motoren langsamer, sind dabei nicht ganz so laut und verschleißen weniger und zweitens wird kein Spannungswandler für den Raspberry Pi benötigt. Mehr als 5V wird in euren Pi umgehend zerstören, kommt also nicht auf die Idee, den Akku des Gabelstaplers als Spannungsquelle zu verwenden, zumindest nicht ohne Spannungswandler. Die USB-Kamera für dieses Projekt habe ich von der Firma ELP zur Verfügung gestellt bekommen. Das Geniale an der Kamera ist, dass diese über einen optischen Zoom verfügt. Mit zwei Ringen an dem Objektiv kann die Brennweite variiert und der Fokus auf ferne oder nahe Objekte eingestellt werden. Der Brennweitenbereich geht von 2.8 bis 12mm. Die physikalische Auflösung des Kamerachips beträgt 1280x960 Pixel und die Qualität des Objektivs ist für eine USB-Kamera hervorragend. Ich bin begeistert. Mit Hilfe dieser Kamera könnt ihr Gegenstände in meinem RoboSpatium so gut untersuchen wie nie zuvor. Für die Kamera habe ich eine spezielle Halterung gedruckt, um die Optik mit Hilfe von Servos verstellen und LEDs als Beleuchtung verwenden zu können. Insgesamt 10 weiße LEDs lassen sich in zwei Gruppen schalten. Sowohl an dem Kameraobjektiv als auch an den beiden Mikroservos befinden sich Zahnräder, welche die Verstellung der beiden Ringe ermöglichen, um zwischen Weitwinkel und Tele umschalten zu können. Mit einem dritten Servo kann die Kamera gekippt werden. In der Höhe wird die Kamera durch den Hebemechanismus des Gabelstaplers verstellt, wobei sich oben... ...und unten Endschalter befinden. Neben dem unteren Endschalter befindet sich eine Infrarotschnittstelle, mit der ihr spezielle Module in meinem Roboterraum fernsteuern könnt. Die Zufuhr elektrischer Energie erfolgt über Kabel, damit ihr diesen Roboter rund um die Uhr in meinem Robospatium fahren könnt. Oben an dem Gabelstapler befindet sich eine anti für die Stromzufuhr. Damit ist die Umrüstung fertig und das Gehäuse kann wieder auf das Fahrwerk geschraubt werden. Gesteuert werden kann der Gabelstapler nun über einen Browser von jedem Ort auf diesem Planeten mit Internetzugang, hier mache ich das mit einem Smartphone. Die Nachbauanleitung gibt's wie immer auf meinen Seiten und dort könnt ihr den Gabelstapler auch kostenlos und ohne Registrierung fahren, probiert's mal aus! Wer mich im Unterhalt meiner Roboter unterstützen möchte, kann die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten benutzen, vielen Dank an alle bisherigen Unterstützer! In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!